Regionalschule Milch geht mit Wochenschulzeit. Jetzt gucken wir, jetzt wird hier gebastelt am Leben ein Objekt. Wir sind nach dem Motto, wir gucken mal, was mit der Kerze passiert. Aber was bringen Sie denen denn jetzt gerade bei beim Thema Klimakiste? Was sollen die lernen mit diesen Experimenten? Also wir haben unser Projekt Klimakiste, wir machen das so, dass wir im Moment co 2 messung innerhalb unserer Klasse machen. Und die für die Kinder ist also CO2 ja nicht, ist nicht begreifbar. Und deshalb haben wir zum Beispiel wir haben ein Kartensystem, wir haben jetzt neun Pressler und die sind. Für eins und zwei ja. Und die großen haben die Experimente gemacht und erfahren und selbst ausprobiert und haben sie mit den kleinen gemacht. Mhm. Um den kleinen eben zu zeigen, so, das ist CO2, so könnt ihr das begre ja, begreifen. Mhm. Kommen jetzt die Eltern schon an und sagen, das sollen sie mir auch mal beibringen? <lacht> ja, stimmt. Also Die Eltern machen zum Teil jetzt die haben mhm. Experimente, ja auch alleine. Haben mhm. Sie sich die Experimente ausgedacht? Mussten Sie irgendwo mal lesen, weil es ein Paket dafür gibt? Oder da ist da auch jemand, wo Sie sagen, da habt ich auch hab selbst versendet. Ich habe unzulang eine Kurve mit dem Klassenlehrer der 9. Klasse, ja. der eben Physik Ernavi unterrichtet ja. und der eben auch mit den Großen diese Experimente entwickelt hat. Mhm. Und ich bin sozusagen Nutznießer mit den Kleinen mhm. und die haben uns das eben vorgeführt. Wie oft findet das in, der, in dem Schulalltag statt? Ist das einmal die Woche ein Thema oder wie oft machen Sie das Nein, jetzt? also wir machen das jetzt ähm, eine Langzeituntersuchung. Wir machen also in mehreren Klassen in der Schule haben wir unsere CO2-Ampel, also eine Luftgüte Ampel und da machen wir jetzt täglich Messungen. Und da mhm. kommen ganz spannende Geschichte, raus. Also ist es zum Beispiel so, wenn die Ampel auf rot ist, ist die Luft so, dass sie eigentlich gesundheitsschädlich wird. Und das haben wir ganz oft in der Schule. Wir haben ganz oft, dass wir alle Fenster aufhaben und wir kriegen die Ampel nicht auf grün. Also unser äh, Heizungssystem in der Schule, das krankt. Und das ist jetzt so eine, eben diese Untersuchung, damit wir nachher Beweise auch haben und sagen können, Leute, wir müssen etwas machen. So geht es nicht. Also zum Beispiel haben wir ganz lange flure äh, Wenn jetzt Elternabend ist, muss zum Beispiel der Hausmeister und wenn hinten am Flur Elternabend ist, den ganzen Trakt den reizen, dran, damit die das hinten warm haben. Und das ist natürlich auch eine Vergeudung. Nicht? Und da, ja, da arbeiten wir und wollen eben entsprechend an die Gemeinde herantreten. Und gerade wenn es heißt, hier Schleswig-Holstein hat ein Klimaschutzprojekt, nicht? dann müssen wir auch ein bisschen dazu beitragen. Das sehen wir heute Abend wieder der Tagesschau. Und wenn das in der Tagesschau gelaufen ist, dann werden Sie sehen, schon nächste Woche